Hm. Ja, wo ich mir sagen, let's go, Digga. Let's No Switch. Yo. I love you Alter, wie dann jeden, denn die Scheiße, Alter? Gibt's ja nicht. Nintendo präsentiert The Legend of Zelda Birth of the Wild Oh mein Gott, Alter, das sieht so geil aus, Leute Ich freue mich nicht auf Ich glaub ich ist das Gott? Jesus, ich komme zu dir Oh mein Gott, Jesus. Ja. Die Augen. Holy shit, Allah. Ich bin im Himmel. Gott. Öffne die Augen. Öffne die Augen. Oh mein Gott, ja, ich hab den Raum! Oh mein Gott. Die Augen. Bist du maler, schaut doch auf, ihr Jotin. Wach auf, Link. Das ist was trinken hier ausgesandt. hier, hier, hier. Geh doch. Oh, sehe ich nicht sexy aus? Ei, ah, Das sind wir Leute. damit liebe leute herzlich willkommen zu einem kleinen let's test auf meinem kanal wir testen den legend of Zelda Breath of the Wild wie die nintendo switch ja leute ähm ich habe relativ spontan heute das spiel von meinem onkel bekommen einfach so ich ist richtig korrekt von dem und da ist mir mal eingefallen jo leute dann würde ich sagen ich spiele mir dieses grandiose spiel mal an das war nie gespielt in meinem Leben. Nur gesehen, bei Let's Playern auf dem Kanal. Das Pad, Oh mein Gott. Das Dies ist der -Stein. Ja. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich will es ist nicht so blind, dass Let's, äh, Let's Play Let's Test. Ich kenne mich ja schon ein bisschen mit aus in dem Spiel. Wald, Okay. Nicht so krass. Okay. Jetzt geht die Tür auf oder was? Jawohl. Und ich entschuldige mich erstmal natürlich Leute für diese Qualität. Na klar, die ist gerade nicht, zwar nicht die schlechteste, aber auch nicht die beste. Oha <lacht> wenn ich mal bei Denn ich mal mein hier nen Schwer, das gibt's noch nicht Oha ja, muss Ich muss mich auch mal kurz ausrüsten Da ich natürlich keine Capture Card oder so sonstiges Besitze Das ist alles nur per halt Xbox Halte den Schiekerstein über das Podest! Dann wird der Weg sich dir öffnen. Oh, kurz ein bisschen leider gemacht. Das war wohl das schon ein bisschen nice, glaube ich ist. Uff, Alter. Richtig Bock drauf. Licht das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird es ist Zeit deine Reise zu beginnen. ja lass mich durch alter. ähm leute und zwar ja leute ähm jetzt kann ich mal offiziell bei dem lieben Let's Test zu kann man dann hier springen alter nach links klettern oh, ja. zu der ja, Legion of, of the Wild <lacht> ähm, gehe nicht ich, ich mal abstimmen oder in den Kommentaren schreiben, weil abstimmen geht glaube ich nicht mehr. Keine Ahnung Ob es zweiten Teil Geben soll Hyrule The Legend of Zelda Breath of the Wild Warum <lacht> <lacht> oh, meine jetzt? Das muss noch nicht Alter Mann, wer ja, kann das nur sein? Ich würde immer sagen, dass wir kurz gucken können. Oha. Okay. Okay. Wie kann ich ihn angreifen? Okay. Okay. Okay, tsching, tsching. nicht mit dem Schwert angreifen. Also ich bin noch nie ich gespielt, obwohl. was sehe ich hier gerade? Keine Waffen mehr. Kurz hier alles testen. Fall, Leute, ich bin relativ wenig vorbereitet gerade hier drauf, werde man spontan einfach mit der Aufnahme gestartet, wenn man Bock hat generell. Oha. Oha Gesellschaft Da hatte ich mich gerade an die Einsamkeit hier oben gewöhnt Ist klar, du alter Mann Ja, wer bist du? Willst du überhaupt nicht? Nee? Du interessierst dich für einen Landstreicher, wer möcht Oder fragst du nur aus Höflichkeit? Ja, na, also eigentlich, eigentlich denke ich, du bist der Nikolaus Ich bin ein alter Sonderling, der auch schon seit Ewigkeiten alleine hier in der Gegend liebt Du so Geschenke ausstellen zu Weihnachten. Sag mir, was hatte ich hier aufgeschlagen? Wo sind wir? Wo ich überhaupt eine Frage mit einer Frage beantworten? Die jungen Leute wissen nicht mehr, was sich gehört. Ja, vielleicht ist es Schicksal, Schicksal dass wir uns hier begangen sind. Ich werde sie dir beantworten. Wir finden uns auf dem vergessenen Plateau. Dieses Gebiet soll vor langer Zeit die Wiege Hyrule gewesen sein. Uh. Dieser Tempel der soll in den alten Zeiten von der Königsfamilie für große Zeremonien genutzt worden sein. Doch vor 100 Jahren ging das Königreich unter. Dennoch ist alles verfallen. Wie der erste Weltkrieg. Ja. Du siehst es ja selbst. Keine Menschen mehr weiten breit. Nur denn, ich hätte wohl noch ein Waldchen hier sitzen. Komm direkt zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Okay. Oh, nein, rostapfel. Cool. Cool, cool. War nicht Spaß, hier gibt es genug FF für uns beide. Ja, juckt mich nicht. ich, ich mal sagen, gehe mal auf Tschernim. Kann man die Axt nehmen? Aha. Ähm. Ja, und wir jetzt jetzt angreifen. Hä? Okay. Keine Ahnung Ich habe noch mal Abfall. Okay, so kann ich sprinten Ich mein springen? Gut, dann würde ich mir sagen, zu der Kathedrale, würde ich schon gerade sagen Wobei, naja Geh mir da einfach mal hin Und ja, auch So Ja Leute, wir sind hier in der Forest, würde ich mir sagen das Also, kann ich so angreifen Okay, das ist einfach mit Bewegungssteuerung. Das mal markiert, als Kathedrale. Okay, also kann ich mal so angreifen, gut. Der okay, weil ich schon mal Bescheid. Auch nicht wieder Link. die alte. Link. Ja, hinne. Begib dich zu dem Ort. Den der Schickerstein dir weist. Ist das ein Reim? ich tschüss, deine Basics. Ja, das ist noch nicht. Ich finde den Schickerstein. Ja. Eine wunderschöne Frauenstimme rät dir, den Ort aufzusuchen, der auf der Karte des Schickersteins markiert ist. Obwohl du die Steintafel, äh, die Steintafel in deinen Händen noch nie zuvor gesehen hast, scheint sie dir seltsam vertraut. Hm. ich hey, chill doch mal. Ich muss erst mal markieren hier. Wait, hey, wo muss ich denn mal hin? Ich würde erstmal sagen, dass ich erst mal hier reingehen. Was ist denn das? ist denn das? Sieht aber sehr diabolisch aus, würde ich mal behaupten. Ich stehe richtig Angst. was mal angreifen. Aha, danke für die Schraube, weil die kann ich für mein Hobby-Auto benutzen. Und ich auch eigentlich hinschleichen. Ich Bock drauf hier. Was ist das? Okay, warte Pfeile! Bockhaft, So gut. Wenn wir hier Pfeile haben, zumindest. Entschuldigung, ich entschuldige mich mal für die Qualität, Leute, aber ich bin halt nicht reich, ne? Ich habe leider keine Capture-Karte. Ich mache es also immer der Xbox. Kann man einfach das Stock von der Switch anschließen und dann in der One-Guide-App von der Xbox die Switch spielen und dann wiederum rum Computer aus mit der Xbox äh, die Xbox Box -Angriff. Angriffen Mist, Geburt. Easy Aha, Boxstock, cool Ich will mal gucken, was ist denn hier noch so Aha, hier haben wir wieder eine Vase mal kaputt hier zack zack und eine Truhe auch noch die ist ja bock auf dich ich hoffe wir haben noch mal, noch mal ein Schwert drin falls jemand in den Kommentaren sich irgendwie austreibt mit dem Spiel ich hab da noch so ran gesehen am Youtube ich weiß auch nicht mal so viele Sachen oh ein bogen und austesten hier Wie? Nein. Hä? Äh. Damit. Okay, so haben wir den schon den Bogen. Stich sehr gut. Ei, ei, ei. Nein, ich nicht angucken. Stopp. Auf. <lacht> hey, das geht doch nicht. Klaue Leute. Und an der Stelle. Gehen wir mal weiter suchen. Beten. Die Statue der Göttin zeigt ein mildes Lächeln. Okay. Okay, okay, okay. Ich mal nachgucken. gibt es ja auch erstmal nichts mehr in der Kathedrale oder wie wir die Sachen wollen. Oh, warte, mal, ich soll eine Leiter. Eine sehr alte Leiter, werde ich mal behaupten. Weil ich schon ein bisschen rostig ist. und ich das Beste. Metall oder holz und hier gucken ist das nicht kaputt Als ob hat nach der riecht drauf geballert hat ich hier drauf so. geht's hier oben irgendwas sollte man hier drauf gehen da oben hin gucken natürlich ob das denn oh ja, eine Kiste. Wo ist sie doch? Bitte eine Schwert oder so. Soldatenbogen. Ah, guck doch, ob so geht. ist cool. Hangeleiter haben wir leider nicht. Um Machen der Bitte kurz. Oha, vor sich link. Bist du komplett behindert Link? Alla. Bist du behindert Link? Bringst du da einfach runter? Eieiei, ei, ei, Leute. Und ich glaube auch an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, dass das mit Part 1 von der Rechnung der Craft the Wild gewesen ist. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da nach oben da und ein Abo, Leute. Ciao. Euer GEMA.